Hallo meine Pokéfreunde Pokénenenten, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Blau! Wir sind hier in der dunkelsten Höhle der Höhlen in Pokémon Blau gestiegen geblieben und müssen uns durchschlagen. Und das ist ein Gegner, in den ich reingelaufen bin. Mein Pokémon wird dich das Fürchten lehren. Nee, eigentlich nicht. Und falls ihr euch wundert, wieso blinkt alles? Mein Pokémon ist vergiftet. So, ich habe kein äh, Gegengift gekauft. Nice. Ein kleiner Stein, den werden wir merken. Easy, das war's. Das war der Wanderer. Keine Herausforderung. Ich gebe auf, du bist besser. Gut, dass du das siehst. Ein siehst. Lass ihn treffen. Ja. Okay, wir kommen immer weiter. Ich gehe mal links rein. Aber ich glaube, das ist eh wurscht, wo wir lang gehen, glaube ich. Okay, rechts wäre vielleicht schnell gewesen. Kann das sein? Schutz wirklich mehr. Oh nee, komm schon. Ich brauche Schutz. Mein letzter Schutz. Mist. Oh, das ist noch Gegner? Wo? Ein Möchtegern wie du sollte etwas mehr Respekt zeigen. Ich nehme das alles übrigens vorauf, Deshalb kann ich ja nicht irgendwelche Kommentare beantworten äh, vor, äh, vorlesen, whatever. Aber das ist die letzte Folge, die ich voraufnehme. Folge 16 soll das sein. Ja, doch. Also von 11 bis 16 nehme ich gerade noch ganz Dann habe ich noch Kommentare ein bisschen lesen. oder. Obwohl ich vielleicht noch ein bisschen noch mehr vorlesen... Äh, Oh Gott. Ich, mir ich muss aber auch ganz ehrlich zugeben, ich habe gerade richtig, richtig Fun auf Pokémon, also richtig viel Bock. Georock, nice! Wie sieht's denn aus? Okay. Einfach, ich weiß auch nicht wieso, ich habe gerade richtig Bock das einfach durchzusuchten. Und ja, mache ich jetzt auch gerade. Ich gebe auf. Uh, das Lass mich hier durch, danke. Wir sind schon fast am Ende, Leute. Nicht mehr lange. Unser Pokémon wird sterben, meine. Wie viele Leben hat es noch? Welches war das denn? Pateks war das. Naja, ne? Patek hat noch ein paar Leben kommen. Was? Wanderer nehmen Zweige, um ihren Weg zu markieren. Das war die geilste Stimme. Ach so, das war sogar, LOL, das war zufällig eine Mädchenstimme, die ich gemacht habe, und es ist wirklich Mädchen. Lol. Oh, wie süß das aussieht! Was? Da, da, da, da, da, da, da. oh, Hast du Attacke blockiert? Oh nein. Tschüss. Nice! Level 26, Satte. Und Kröte, noch nicht ganz. Ein Taubsi, das Recken, wie mal eben. Nice. Easy. Und noch ein Mauzi! Da kommt, Krüte macht ihr alle fertig. Bam. Easy. Halt so, sorry. Ich hab mein Bestes gegeben. Ja, das ja okay, hier ist lang. Da, wo die Trainer sind, glaubt, geht's meistens lang. Haha, kannst du mich besiegen? ja, also zumindest versuche ich's. das versuche Drei Pokémon mal wieder, ja, ja. der stand kram. Ich kämpfe jetzt mal nur mit äh, Kröte. Weil Krüte soll ja. Ist, ist Kröte, sorry. Soll er ja sich endlich mal entwickeln. Deshalb. Ja. Level 21. Ein, 31. Ich kann einfach gar nicht mehr reden. Was ist das mit mir? Panzerschutz! Hm. Zimmer her. Zimmer her, du. Panzerschutz ist natürlich. Komm, Tackle ist eh. Nutzlos. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nein, nein, nein, nein. Mike besiegt, besiegt Wanderer. Hups, das war zu viel des Guten. Ja, das war's. Dann werden wir eben die Attacken tauschen. Ne, von, nee, von Skürter. St Status. Geht das nicht? Kann man es nicht tauschen, irgendwie? Ah ne, es geht nur im in-game, kann das sein? Oder geht es gar nicht? Die Attacken tauschen? Also wechseln die äh, Reihenfolge von Attacken. Okay, wo sind wir denn jetzt? Wie lange ist denn dieser Tunnel? Geht okay, das ist ein gegner irgendwo? Komm mir im Dunkeln bloß nicht zu so nahe. Ja okay, wahrscheinlich habe ich diese Mischung nur gemacht, weil ich diese Musik gehört habe. Weil die immer von den Teenagern ist. Ein pro haben wir? Patex! Patex mal wieder. Ach, schon so Giftet. Ja, ich weiß. Oh Gott, das war Schnein! Aber ah, klar. RIP Patex! Du bist ja der RIP, tut mir leid. Ich hätte dich auch mal off-screen vielleicht ein bisschen trainieren können. Schnitzer. Pipi, ja, komm, ich möchte Schlock sch endlich mal entwickeln. Killis. Achso, fuck. Ich Warte, ich probier's mal aus, ob das geht. Es geht, okay. Come on. Oh Gott! Nein, was mache ich denn? Nein! Was mache ich denn? Oh. Ich lebe noch! Wäre ist, wer ist Kröte down, hätte ich so gut wie keine Chance mehr gehabt zu gewinnen. Weil Skröte unser bestes Pokémon. Oh mein Gott, wach doch auf! Was ist denn los? Wach doch auf! Geht doch! Jetzt bis... Bam! Boah, Alter, ich habe schon alles Angst gehabt. Es war zu dunkel. Stimmt, wir, wir kämpfen eigentlich, es ist so dunkel. Oh, wie viele Trainer dann noch? Es reicht. Du? Leertaste, Leertaste, Leertaste, bis jetzt Pokémon. Lass uns kämpfen. Dieser Text hat wahrscheinlich schon äh, fünf Trainer vor dir gehabt. Aber naja. Ein Taubsi. Wird eben zerstückelt. Nein, ich möchte nicht wechseln. Einfach recken. So easy. Die Kämpfe sind so easy. Die sterben. Geht doch. Du bist ein harter Brocken. Kampf dauert wahrscheinlich normalerweise viel, viel länger, aber. Leider, ich skippe einfach alles, Diggi. Ich geh mal hier lang. Ja, hier ist richtig, glaube ich. Ich bin wegen der Pokémon hierher gekommen. Jetzt am Ende komme ich irgendwo ganz anders raus und dann bin ich richtig getriggert. will kämpfen. Ein Mozi. Hm. Spritze, möchtest du mal wieder kämpfen? Ja, okay. Der Mirabla. Ja, komm, tauschen wir mal. Mit Sonder, Sander! <lacht> Was? Nein! Schutz, nein! Los! Ich kann nicht mehr steuern jetzt! Verdammt. Was war denn da? Das das Problem. Sterben! Sander Level 24! Das ist toll. Easy! Meine Pokémon wurden besiegt! Und jetzt Gift. Ach oh, Sandart Gift, ach so. Was ist das denn hier? zu der City, Lavandia. Oh, schutz wirklich mal. Okay, aber da unten ist das Ziel, glaube ich. Nein. Was ist es jetzt? Kleinstein. Niemand will das Kleinstein. Geh weg. Oh, es ist Ziel. Es ist Ziel. Wir sind, Leute, wir sind ohne Blitz. Ich weiß nicht, wo man Blitz bekommt. Aber wir sind einfach ohne durchgekommen. Ich habe keine Items aufgesammelt, aber juckt uns nicht. Ich fühle mich vom vielen Wandern erschöpft. Achso, wie zu kämpfen? Okay. Gleich, wenn wir dann in der Stadt sind. Pass auf, das ist die gruseligste Stadt in der Welt. Auf der Welt. Die Musik könnte manchen von euch ein bisschen beängstigen. Also, passt lieber auf. Ich hab die, mir hat die langsam äh, manchmal äh, früher Angst gemacht. Ich bin immer so schnell wie möglich von der Stadt weggegangen, weil die mir Angst gemacht haben. Ah. Mist, kein AP mehr. Das ist natürlich schlecht. Taboga, oh. Easy. Ich bin nicht fit. Ja. Fettsonne. Was ist das hier? Mike für die Top-Ader. Alles klar. Nice. Hab ich mir eben übersprungen, die Sounds. Machen wir jetzt nicht. Hallo. So. Ha, ha, ha, ha. Okay. Was möchtest du denn... Worüber lasst ich denn? Haben wir lieber so. Kleinstein. Stimmt. Ja, das... Skröte, komm. Skröte. Das war's. Was? Oh Gott, ich hab's ja gar nicht gemüt... Oh nein. Hat der gerade wirklich... Was hat er denn gerade eingesetzt? Oh, da wird in das Finale oder so eingesetzt. Tut mir leid, dass ich das ähm, übersprungen habe. Tut echt leid. Oh nein! Nein! Schusch! ist nicht gut. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein ernstes Problem. Giftpuder. getroffen? Ja, nice. Ist jetzt vergiftet. Und Stachelspore. Das so Komm, Stachelspore. Ach, es ist keine Wirkung, okay. Zerschneider. Das war sehr schwach, aber naja, wir haben ja nichts anderes. Komm, wir machen jetzt uns Bienen. Schneider. Wenn wir es schaffen, Leute. Das beim nächsten Mal von Galileo Mysteries. Nee, nee, nee, nee, nee, Spaß. Oder sollte ich sagen, Galileo Mysteries? Hahaha, mag der mal nicht witzig. Aber irgendwie macht der Schneider überraschend viel Schaden. Bei, bei O-Nix, meine ich jetzt. Das ist komisch. Normaltacke bei Gestein, dass es so viel Stand macht. Äh, hätte ich nicht gedacht. Geht nicht sterben. Du, du musst nicht Jetzt ist es tot. Bim. Da mir. Nee, natürlich. Nein, nein! Oh, wir haben es geschafft. Glaube ich. Da hat er noch einen Pummel, ich glaube nicht. Hoffe nicht. Nein, okay. Komm, wir wollen die Stadt. Ha ha. Ha ha ha. Schie. Uh so das war ha, ha. so ein hals besser Trainer dann sind wir gleich unten hoffe ich oh, die Bergluft ist so wunderbar erfrischend na geht nicht wirklich Ich weiß nicht wann dieses Video vorankommt weil ich nehme ja alles wie gesagt vor auf, blah, blah. oh nix. oh mein Gott stimmt jetzt sind wir gerackt das war's jetzt glaube ich Giftpuder hat keine Wie? Es hat keine Wirkung. Giftpuder. Ach so, war gegen daneben oder wie? Ja, ich war... wo? Wir leben? Trigger mit ihn Bäm. Wieder voll leben. <lacht> okay, das ist Abfall. Aber naja. Nee, so ist es. Ist dem Leben und es ist infinitum. wir müssen sehr das ist eventuell die letzte Folge die ich aufnehme ich, kann ich eigentlich jetzt älter noch benutzen obwohl es wäre Verschwendung glaube ich ich könnte zwar wieder ähm, Rampengeb einsetzen aber es war schon eine Verschwendung finde ich sollten wir lieber nicht du um Verschwendung ich ich komm, das ist langweilig. Saturn Level 27 verdient. Was, noch ein Pokémon? Nein! Nein, ne? Oh, nein! Oh, Gott! Ja, Klaas. Von war daneben. Ja, jetzt geht's. Oh, ja, Volltreffer natürlich auch noch. Oh, ne, kein Volltreffer sogar. Komm, mal! hallo! <lacht> oh, wie jetzt sieht's von hinten aussieht, ey. Karate-Schlag! zerstörs, ja, juhu. juhu, als ob er Rolle es wirklich schafft. Okay, Sander, ist fast besiegt, unvergiftet, Gegner ist auch fast besiegt. Das schaffst du. Ich mache lieber Schnitzer zur Sicherheit. Bam, komm! Ja, Volkrefer, danke! Der Tag ist nicht effektiv, aber ist mir egal, wir haben es geschafft! Und Level 25 erreicht. Nice! Ich kann wieder klar denken! Ob ich die besiegt habe oder? Oh nein! Das ist noch ein Trainer, den besiegen wir gleich, okay? Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen. Wenige Treter, wenige. Okay, passt auf, Leute, jetzt kommt die gruselige Musik. Ich muss eben schauen, ob ich mich bewegen kann. Ja, ich kann, okay. Hör mal her. Jetzt. Ja, gleich die ganze Musik. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft, das pokémon center Ja, bitte heil mich. Thank God. Ich bin geheilt. Hey, der Typ hat sich ja in so eine Lavande getraut, hier links. Oh, was ist sich ja, alles? traut hier ja. Und dann tue ich aber mal eben das Pokémon in die PC. In die ablegen. Und ist ja nicht im Team. Na, na, na, na. Was habt ihr zu sagen? Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Ja. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Tragosso vergeblich versuchte, dem Team rocket zu entkommen. Okay. Hey du! Hey. Ich habe hier mal eine traurige Geschichte für dich. Okay, heraus. raus. Tragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Oh. Das heißt, die Masken von Tragosso werden abgenommen und verkauft? Ja, leider. Okay, das ist nicht sehr schön. Aber jetzt können wir dich speichern. Yeah. Spaß. Ja, wir müssen in der Stadt leider bleiben, denn da gibt es ein bestimmtes Item, was wir da bekommen. Hören uns mal die ganze Musik an, wenn ich nicht mit den Leuten rede. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Die Rocket holt Pokémon? Was? Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten erhalten. Ich hatte die früher richtig großen. Ich, heutzutage, ich kann da einfach ein bisschen mit mitzummen. So Glaubst du an Geister? Ich glaube an nur die ganze Zeit. Nein. Ja, ich glaube an Geister. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Hättest du gesagt, wenn ich nein gesagt. Hahaha, ha, ha. natürlich nicht. Und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt. W was? Dazu gibt es eine kleine Story. Ich war mal eben kleinen Ketter, dann erzähl ich die euch. Und zwar ist die Story, ähm... Es gibt so, so ein Anime, also so ein ähm, Anime, das soll halt ein Pokémon Rot und so erinnern. Ich gehe mal in den Markt, damit man die Musik nicht mehr hört, stört ein bisschen. Und, was, und äh, ich weiß nicht, wie das hieß, irgendwie. Pokémon Origins oder so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es da Rot und alles. Also, halt an dieses Spiel hier erinnern. Und da gab es so eine Szene. Hatte diese, da gab es so eine Frau, die hat genau das Gleiche erzählt. Hat, ich so ein Geister, da hat Rot gesagt Nein. Und dann... Ähm, als er mit der weißen Hand angesprochen hat, äh, war auf einmal eine weiße Hand hinter ihm. Und dann, als ich umgedreht habe, war sie davon weg. Ich weiß nicht genau, wann die weiße Hand da war, aber da war auf jeden Fall eine weiße Hand auf der Schulter. Das ist ein geiles E-Stack, was man da gemacht hat, finde ich. Ich rede irgendwie gar nicht mehr mit den äh, Leuten hier, ne? Ich mach das mal wieder. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegte wie Pokémon wieder zur Kraft geben. Nice! Das gibt's ja endlich! Oder? Bitte! Ja, Beleber! Endlich ein paar Tränke muss ich kaufen. Ich komme mir 6 oder so. Da, da, da, da, da. Wir haben jetzt richtig viel Geld. Ich komme direkt 10, Alter. Easy, ich hab Geld. boy. am Start. Superball. Oh, Superball. Superbände kaufe ich natürlich auch gerne. Yeah, yeah, yeah. Superschutz, nice. Find mal. Wir verschwenden gerade unser ganzes Geld, naja. Gegengift dreimal. Dann Feuerheiler, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, nee. Gut. Ah, nee, warte, ich will noch was das verkaufen. Ich möchte noch unser Nugget endlich mal verkaufen. M wurde ich ja aufmerksam drauf gemacht. 5000! Cool. Das haben wir dann wieder in der Tasche. Hier gibt es zwei Häuser. In den Häusern. Hier ist einmal so ein Haus. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Tragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Wow, Trogosso muss hier echt... Oh, das ist das normale Tragosse. Oh. Ich empfehle euch dieses äh, Pokémon-Origin zu schauen, das ist sehr cool. So, lass uns die Spine von meinem meine Eine Karte! Hier sind wir! Und wir müssen... Oh nein, äh, Schnell, schnell. Bevor ich noch umfass viel Spoiler... Wir müssen! Hier hin! Safronia City! Das ist links von uns. Da können wir hin? Cool, ich weiß nicht genau, oder? Äh, was ist denn da unten die Stadt? Schnell, ich will nicht spoilern. Dann. Oh, Reiner ist ach so. Stimmt. Von, ich glaube von, kann man von hier nach links hier, nach früher City. Glaube ich, bin mir nicht sicher. Sollte aber so sein. Okay. Boah, die Musik, die ist richtig creepy. Folge schon gleich wieder zu Ende, wow. Nächste Folge gehen wir dann Pokémon Turm und werden ihn abschießen. Warum nicht. Hm. Ah, die Musik ist anders. Ach, ich weiß, was das ist. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Bis sie ändern? Komm mal bei, wenn du willst. Der verändert die Spitznamen, falls man unzufrieden ist mit irgendeinem Spitznamen. Ja. Die Musik ist natürlich wieder happy, da drin. Finde ich toll. Lavandia, Pokémon aus. Oder Lavandia, wie die Leute sagen. Pokémon Haus, haben wir hier? Hallo. Nino. Großes Pokémon-Gewinnspiel. Es sind keine Teilnahmekarten mehr vorhanden. Sie wurden alle abgeschickt. Okay. Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Für er kümmert sich um ausgesetzte und ver ver verwaiste Pokémon. Okay, müssen wir das tun. Mr. Fuji ist nicht zu Hause, wohin er wohl gegangen ist. Ich weiß es schon, aber ich sag's noch niemandem. Da waren wir. waren die, die edle violette Stadt. Eigentlich ist sie violett, aber. Es hat keine Farbe. Es ist nicht violett Und dann werde ich eben heilen gehen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr wollt. Dann könnt ihr links klicken für die nächste Folge und rechts kommt ihr zur Playlist. Oben könnt ihr übrigens auch noch auf meinen Kanal kommen. Bitte gerne abonnieren. Und Glocke natürlich aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat. Ja, das habe ich gerade gesagt. Haut rein, Leute, tschüss!